So, jetzt würde ich aber gerne gleich beginnen und zwar gleich mit der starken Ausgangsthese. Ähm, Finanzkrise 2008 oder 2007 bis 2009, je, je nachdem wie alt sie sind, manche werden von euch, werden sich nicht mehr daran erinnern, andere schon, war eine unglaubliche Zäsur. Und es ist zwar schon fast 15 Jahre her, aber sie wirkt weiterhin und das ist ganz wichtig. Also zum einen der Glaube an die Selbstregulierungsfähigkeit der Märkte ging verloren, richtigerweise meine ich. Das Zweite, auch der Glaube an die perfekte Bereitstellung von Geldmitteln, von Liquidität ging richtigerweise verloren. Vor allen Dingen haben aber Millionen Menschen ihren Job verloren, ihr Haus verloren in den USA, sind in die Arbeits äh, Armut gestürzt worden, was auch dazu führte, dass der Glaube an dieses neoliberale, marktliberale Regime doch sehr ins Wanken geriet. Vor allen Dingen die Idee, dass der irgendwann zum Wohlstand aller Menschen führen würde. Also in den USA ist es immer noch so, dass die unteren Punkte 50 Prozent weniger Vermögen haben als noch vor der Krise. Vor allen Dingen aber hat sich auch die Vorstellung geändert, dass Zentralbanken irgendwie langweilig passiv wären. Und deswegen meine ich, dass die Phase seitdem und immer noch als Zentralbankkapitalismus bezeichnet werden kann. Also was, was charakterisiert es in Zentralbankkapitalismus? Und das ist eine der wenigen Folien, wo man ein bisschen Text drauf ist, sonst versuche ich das bildlich zu machen. Einmal, Finanzmärkte sind durchgehend krisenhaft bis dysfunktional. Das ist eine starke These, die müssen wir diskutieren. Ich werde das an einigen Stellen ausführen. Zum einen der Interbankenmarkt, das war der wichtigste Geldmarkt bis zur Finanzkrise, ist seitdem nicht mehr existent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der wichtigste, die wichtigste Art, wie Geldmittel bereitgestellt wurden auf dem Interbankenmarkt, der ist nicht mehr existent. Und eigentlich wirken die Finanzmärkte einfach nur verstärken. Also entweder ist zu viel Liquidität da oder zu wenig und es führt zur Krise. Das heißt, Finanzmärkte sind im Prinzip dysfunktional seitdem. Zweitens, Wirtschaft stagniert. Es ist nicht wirklich zu einer Erholung gekommen seit der globalen Finanzkrise. Drittens, die Regierungen halten sich extrem zurückhaltend. Sie, Investitionen werden nicht wirklich getätigt. Fiskalpolitik, also Investitionspolitik, sehr zurückhaltend. Finanzpolitik ist aber auch nicht sehr stark. Das muss man auch wieder regulieren. Frau Reul wird da sicherlich auch ein bisschen andere Sicht haben. Ich sage aber, es ist zu zurückhaltend insgesamt. Das heißt, die Zahlbanken sind the only game in town, also die einzigen, die wirklich aktiv agieren, agieren müssen. Denn ohne die ständigen Interventionen, ich werde das noch genauer ausführen, kommt es quasi sofort zu einer Krise im Finanzsystem, was dann ähm, relativ schnell sich in eine Krise des, äh, der produktiven Wirtschaft oder der Realwirtschaft, wie sie auch manchmal genannt wird, übersetzt. Gleichzeitig sage ich auch, naja, das sind jetzt nicht nur die Heroes, die Helden, sondern die Zentralbanken oder die Heldinnen besser gesagt, sondern Zentralbanken sind auch ganz maßgeblich an der Stärkung des Hottenbanksystems beteiligt, was ich als einen wichtigen Teil der Krisenhaftigkeit ansehe. Wie kann Zentralbankkapitalismus in einem Bild dargestellt werden? Und Sie werden sehen, ich liebe Graphen. Graphen sind eine unglaubliche Komplexitätsreduktion. Deswegen kann man einen Graphen sehr schön Komplexität aufzeigen und muss natürlich dann im nächsten Schritt auch wieder Komplexität einführen. Also, was ist hier zu sehen? Ich erkläre es ganz kurz. Das ist die Bilanz der US-Notenbank, der Federal Reserve, kurz FED abgekürzt. Hier sehen wir, ich mache mal den Pointer an. Hier unten sehen wir den Zeitstrahl, 2008 angefangen bis heute. Und hier sehen wir die Bilanz in Billionen. Das heißt, eine Billion sind 1000 Milliarden. Jetzt sehen wir zu Beginn 2007 war alles noch normal. Eine Billion US-Dollar-Bilanz ähm, ist bei vielen Zentralbanken eigentlich eine relativ normale Summe. Das sind die Geldmittel bereitgestellt bestell, äh, werden etc. Ich muss jetzt mal, das, Sie ein bisschen wegschalten, damit ich meine eigenen Folien sehen kann. So, ähm, heute sind wir hier bei etwa 7,5 Billionen. US-Dollar Bilanz der Federal Reserve. Nur zum Vergleich, ähm, der deutsche Staat ist verschuldet mit etwa 2,3 Billionen, also liegt etwa, et, etwa in dieser Größenordnung und die Neuverschuldung seit Covid-19 beträgt 450 Milliarden, also ist hier irgendwo unten. Das heißt, es ist eine gigantische Summe, die die Federal Reserve bereitstellt, um das Finanzsystem zu stärken. Es ist aber nicht nur die Federal Reserve, sondern ich habe hier mal einige Banken, als Zentralbanken dargestellt, es ist die EZB natürlich auch, es ist die Bank of Japan und die Bank of England und nochmal hier erklären, Zeitstrahl unten, hier oben ist jetzt nicht in Dollar angegeben oder in Euro, sondern das ist eine Verhältnis, eine Skala, eine Skalierung, Verhältnismäßigkeit. Das heißt, was sehen wir? Die Bank of England hat heute zwölfmal so viel Bilanzen wie 2008. Zwölfmal so viel. Federal Reserve hatten wir gerade, die EZB liegt etwa im sechs- bis siebenstelligen Bereich, ähnlich die Bank of Japan. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die Federal Reserve, um die es geht, die US-Notenbank, sondern es betrifft eigentlich alle vier die Notenbanken, die unglaublich viel Liquidität bereitstellen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wieso eigentlich. Es gab Finanzkrise, 2008 war der erste Sprung von etwa 1,3 Billionen, die die Federal Reserve zugeschossen hat. Und dann natürlich jetzt die Covid-19-Krise. Ein unglaublicher ähm, Geldstrom, der notwendigerweise auch, um das System zu bestärken, bereitgestellt werden musste. Was ist denn aber dazwischen? Ich diskutiere ja ganz viel mit Kollegen auch. Dann wird zum Teil gesagt, Ja, können wir hier überhaupt von einer Krise sprechen? Meine Dazwischen scheint es ja, gibt zwar einen Anstieg, aber fällt es wesentlich ruhig zu sein. Wenn wir uns jetzt anschauen, sehr, ich habe viele Grafiken, aber es geht ja auch um eine Visualisierung einer Krisenhaftigkeit. Hier wieder unten der Zeitstrahl. Und ähm, was wir hier sehen, ist der Standard Poor's 500 Aktienindex. Das ist eigentlich der wichtigste Aktienindex weltweit. Ähm das hier sieht man die Dotcom-Blase. Das war Anfang der 2000er. Das ist hier die Blase vor der Finanzkrise. Und seit der Finanzkrise geht es rasant steil nach oben. Jetzt können wir natürlich sagen, ja wieso Krise? Wenn die Aktien immer mehr an Wert zunehmen, ist das doch wunderbar. Wo soll denn hier eine Krise sein? Ich sehe das etwas anders. Ich sage, und bin ich natürlich nicht alleine, viele andere auch, dass ich hier eine gigantische, und ich rede von, wirklich von einer gigantischen, noch nie dagewesenen Blase aufbläst, aufbläst gewissermaßen, der Ausdruck der Krise ist und Ausdruck des Zentralbankkapitalismus. Da kommen wir natürlich im Laufe nochmal zu sprechen. Und er spiegelt vor allen Dingen nicht den Zustand der produktiven Ökonomie dar. Die liegt eigentlich weiter am Boden. Trotzdem sind die Aktienmärkte, hier ganz oben. Das heißt, wir müssen, ich komme immer wieder zu diesem Bild zurück, uns nochmal genauer angucken, was hier eigentlich zu sehen ist. Ähm, die Federal Reserve hat 2015 Märkte zwischen 2005 und 2018: ja, wird, die Geldmittel sind etwa ausreichend und dachte dann, ähm, dass sie ja die Geldmittel auch wieder zurückfahren könnte. Das war hier, wir sehen seit 2018 die Versuchte Federal Reserve zur Normalität zurückzukehren, also zu dem. Zu der Art und Weise, wie sie vor der Finanzkrise die Geldmärkte reguliert hat. Äh, nicht, die, die Finanzmärkte reguliert hat. Und dann sehen wir nämlich, dass schon vor der Covid-19-Krise wieder zum Anstieg kam. Was ist also hier im September 2019 passiert? Und ich und andere nennen das die Repo-Krise. Und die müssen wir uns jetzt genauer anschauen, weil das auch ein Ausdruck, das heißt, ich, ich zoome mal in diesen Bereich rein, was ist hier eigentlich passiert? Im September 2019. Jetzt habe ich noch eine andere Grafik, wo wir sehen, hier wieder der Zeitstrahl. Wir sind jetzt enger, zwischen 2017 und 2021. Und es hier ist der Repo-Satz. Das müssen Sie jetzt gar nicht verstehen, was der Reposatz genau ist. Es ist die Zinsrat für Repohandel, aber Sie können einfach, es ist gewissermaßen der Risikoaufschlag, den die Finanzakteure bei, den, bei einem bestimmten Handel sich gegenseitig auf den Handel draufschlagen. So. Und an diesem Repo-Satz kann man sehr schön sehen, den Versuch der FED, zum Normalität die Fed, die Federal Reserve, die US-Notenbank glaubte, naja, wir können auch jetzt im Prinzip zurückgehen. Alles ist gut, Finanzmärkte haben sich stabilisiert, gehen wir doch zurück zur Normalität und haben das auch getan. Und merkt schon, das ist jetzt die normale Bewegung, die Märkte, der Risikoaufschlag wird immer höher, weil die Federal Reserve, die wichtigste Notenbank der Welt, zieht sich raus. Und ganz plötzlich, völlig unerwartet, schießt dieser Reposatz in die Höhe innerhalb von, ganz wenigen Tagen, passte nicht mehr rauf, liegt jetzt etwa, lag damals in diesen, in diesen Tagen bei fast zehn Prozent, die noch mal draufgeschlagen wurden. Also eine Höhe, die wir eigentlich nur bei der Finanzkrise erlebt hatten. Und das, obwohl immer noch etwa die Zentralbankbilanz der Notenbank immer noch vier Billionen, also 4.000 Milliarden us dollar betrag und die Bankreserven bei der Federal Reserve immer noch bei 2.000 Milliarden Dollar lagen. Was hat die FED gemacht? Sie hat äh, kurz gezögert, denn sie dachte ja, sie könnte zurück zum normalen Modus gehen und hatte auch nie vor, in diesem Markt äh, stark aktiv zu sein. Hat aber dann innerhalb weniger Tagen gemerkt, es funktioniert nicht und gewissermaßen alle, fast alle Notfallmaßnahmen reaktiviert, die in der Finanzkrise zum Zuge kamen. Das heißt, die Fett Reserve hat gemerkt, ich kann nicht zur Normalität zurückkehren. So, jetzt müssen wir natürlich noch mal, doch nochmal klären. Jetzt wird es ein bisschen komplex, aber das ist für das Argument wichtig. Was ist eigentlich Repo? Dennoch möchte ich kurz zusammenfassen, also Grundthese, Zwischenfazit, Finanzmärkte seit der globalen Finanzkrise instabil. Zentralbanken sind gezwungen, äußerst unkonventionell zu agieren. Wir kommen darauf noch zu sprechen, und massiv Liquidität bereitzustellen. Warum? So, ich liebe diese Grafik. Ja, das ist die Veranschauung des Internationalen Währungsfonds des Schattenbankensystems. Man hat das Gefühl, man hat da irgendwie mit Schaltkreisen zu tun oder irgendwas total komplex. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Ich versuche das mal zu verdeutlichen. Ganz einfach. Wir haben einmal die Geldmärkte. Das heißt, hier versorgen sich die Finanzakteure mit Geld, mit Liquidität. Und wir haben die Kapitalmärkte. Hier wird das Geld angelegt. Das Schattenbanksystem verbindet diese beiden Märkte. Um gleich darauf zu sprechen, wie es das tut. Es ist ein gigantischer Markt inzwischen. Es ist inzwischen das Zentrum des globalen Finanzsystems. Das Finanzsystem funktioniert nicht mehr ohne das Schattenmarktsystem. Und es wächst weiter. Wir haben es hier mit einer Form, anderen Form von Kreditvermittlung zu tun. Außerhalb des regulären Bankensystems, das ist wichtig. Es ist unreguliert. Und das zentrale Argument, wie sich die Akteure hier Geldmittel bereitstellen, sind die Repos. Und die möchte ich ganz kurz erklären. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Repos, Repurchase Agreements, Rückkaufvereinbarungen. So, wir haben hier einen Kreditnehmer, also eine, eine Institution, die Geld benötigt. Und wir haben eine Institution, die Geld hat. Und jetzt find, führt das Schattenbankensystem diese Akteure zusammen. Aber es funktioniert nicht, wie der Neoklassik uns erklärt, dass die Marktteilnehmer sich irgendwie selbstständig finden würden. Das funktioniert nicht, sondern es gibt Market Maker also schaltet. Das sind große Clearinghäuser, große Investmentbanken, GP Morgan und andere. Da kann Rainer Voss sehr viel mehr zu sagen. Die sind zwischengeschaltet und die Market Maker machen mit diesen unterschiedlichen Teilnehmern Repos. Das heißt, ich habe das versucht, mal ein bisschen zu veranschaulichen: Das Geld wird zu dem der Person, äh, weitergeleitet, da wird natürlich mitgemacht, die das benötigt und die andere Person, die das Geld benötigt, verkauft aber Wertpapier. Das heißt, es ist nichts anderes als eine Pfandleihe. Es ist natürlich deutlich komplexer als eine Pfandleihe, aber das Grundprinzip ist eine Pfandleihe. Das heißt, ich gebe dir Geld und du gibst mir dafür eine Sicherheit, ein Pfand. Und dieses Pfand sind Wertpapiere. Ganz wichtig, die, die Wertpapiere, die am liebsten gehandelt werden, sind Staatsanleihen. Deswegen auch die ganz große Nachfrage an nach Staatsanleihen. Das ist wunderbar, um sich auch weiter zu verschulden. Ähm, was ich jetzt nicht schlecht finde, aber das ist also, die, sind, ähm, das bilden, die Staatsanleihen bilden sozusagen einen Grundpfeiler. Repos sichern nun den Handel insgesamt ab. Das ist noch mal komplexer. Ich will es jetzt aber nicht noch mehr Komplexität einführen. Was Sie sich einfach merken können, es geht hier um die Bereitstellung von Geldmitteln gegen Wertpapiere. Und der ganze Witz, und deswegen Repo ist, dass diese nach kurzer Zeit und die im allermeisten Overnight, also am nächsten Tag, wieder zurückgekauft werden. Das heißt, es ist die Bereitstellung von Geldmitteln für einen ganz kurzen Zeitraum. Gut, es können auch Repos, für längere Repos gemacht werden, bis zu einem Jahr, aber der Standard sind eigentlich Overnight und bis zu äh, drei Monaten, Monaten Repos, aber länger wird das gar nicht gemacht. Und als Sicherheit sind, wie gesagt, diese Wertpapiere. Und die Idee des Ganzen, und da sind ganz viele Regulierungsbehörden, fantastisch begeistert gewesen bis zur Finanzkrise und haben gesagt, ja super, das ist ein sehr sicheres System. Weil diese Wertpapiere ähm, sind ja immer, selbst wenn der Kreditnehmer pleite gehen sollte, hat der Kreditgeber ja immer noch das Wertpapier. Und es ist noch schöner. Es gibt zusätzlich noch einen Risikoaufschlag, sogenannten Herdcard auf das Wertpapier. Und dieses Wertpapier wird tagtäglich geschaut, was für einen Wert hat das eigentlich noch. Und wenn der Wert absichern sollte, wird sofort, muss Liquidität oder andere Sicherheiten nachgesteuert werden. Unglaublich sicher. Ein gewünschter Lebeneffekt, hatte ich schon gesagt, es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach Staatsanleihen. Das Problem ist bloß, wenn man von der Mikrosichtweise, also in der, wenn man eine reine Mikrosichtweise hat, könnte man sagen, ja wunderbar, ein sehr, sehr sicheres System. Aber die Makrosichtweise sagt etwas anderes. Was passiert denn nun, wenn nicht ein Wertpapier, sondern massenhaft Wertpapiere in einer Krise an Wert verlieren? Dann kommt es nämlich zu einem Teufelskreis. Und ich deute den hier nur an. Also es kommt ein, um einen Wertverlust massenhaft von Wertpapieren, weswegen auch immer, einer Panik, wie auch immer. Es kommt zur Erhöhung der Sicherheitsaufschläge, der sogenannten Haircuts. Der Bedarf an Sicherheiten erhöht sich. Es werden diese Margin Calls, also der gemacht, das heißt diese taglichen Nachfragen nach mehr Sicherheiten. Das führt zu einer Zunahme des Preises der Repos. Die Finanzliquidität nimmt ab. Es müssen Wertpapiere verkauft werden, um wieder mehr Liquidität zuzusteuern, um mehr Sicherheiten zu stören. Das heißt, wenn aber viele Wertpapiere verkauft werden, kommt es zum weiteren Wertverlust Verlust und so weiter und so weiter. Es setzt automatisch einen Teufelskreis in Gang, der irgendwann zu einer Panik auf den Repo-Märkten führt. Geldmärkte kollabieren, System der Marktmacher kollabiert, das Schattenbankensystem bricht zusammen und mit ihm dann das gesamte System Finanzsystem. Genau das haben wir 2008 festgestellt. Genau so ähnlich lief das aber auch, in der Repo-Krise im September 2019. Und genauso lief das übrigens, das haben ganz wenige nur gesehen, denn, denn die äh, Covid-19 war auch eine Finanzkrise. Im März, Mitte März 2020, kam genau dieses selbe System, dieser Teufelskreis zum Tragen. Und ich stelle das gleiche nochmal bildlich. Aber das ist das gleiche Argument, was ich bildlich nochmal ganz kurz darstelle. Also, Repo-Märkte wackeln, Geldmärkte brechen zusammen, System der Market Maker kollabiert, dadurch ähm, kollabiert das Schattenbanksystem, es gibt keine Finanzierung mehr der Kapitalmärkte und die Zentralbanken sind schlussendlich die einzigen Akteure im ganzen Finanzsystem, die überhaupt noch Liquidität besitzen. Kommen wir vielleicht in die Diskussion noch drauf, wieso das der Fall ist. Diese Liquidität können Sie dem Banksystem bereitstellen. Sie konnten es bis zur globalen Finanzkrise, aber nicht dem Schattenbankensystem bereitstellen. Und das war ein Problem, denn das Schattenbanksystem war ja zentral. Das Banksystem hat die Liquidität gern genommen, aber es ging um die Stabilisierung des Schattenbankensystems. Und deswegen hat die Federal Reserve als erste erkannt, sie muss radikal eine neue Politik fahren. Und was sie gemacht hat, ist, sie ist selbst zum Market Maker geworden. Das heißt, und hier sollte jetzt eigentlich die Federal Reserve, ich kriege richtigerweise, ähm, werde ich jetzt von Frau Reul verbessert, gesagt, EZB ist das etwas anders, das ist richtig, aber für die Federal Reserve gilt das. Es gilt auch für die Bank of England, die sich als eigene Market Maker of Last Resort dann direkt in den Finanzmarkt, im Schattenbankensystem. Also die Federal Reserve ist im unregulierten Schattenbanksystem tätig, um das regulierte Bankensystem zu retten. So, jetzt, da müssen wir in der Diskussion gleich nochmal genauer rein. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe ja noch ein Zitat von der Deutschen Bundesbank, die sagt ja, dass in der Finanzkrise der Geldmarkt faktisch dysfunktional wurde und die Zentralbanken den Geldmarkt aufgefangen haben. Das heißt, es wurden komplett neue Absicherungsmechanismen erdacht. Quasi ad hoc in der Finanzkrise. Es kam zu einer wahnsinnigen Stimulation von, des Geld- und Wertpapier- und Repo-Marktes notwendigerweise zu, zur Stabilisierung. Und auch heute noch ist es so, dass Marktliquidität, also ob ich ein Wertpapier, wie gut ich ein Wertpapier verkaufen kann, hängt eigentlich davon ab, ob ich es irgendwie zu einer Zentralbank verschieben kann oder nicht. Das heißt, ich meine, das ich spitze es jetzt wirklich zu für unsere Diskussion nachher. Wir haben es im Prinzip mit Sozialismus pur zu tun im Finanzsystem. Die Zentralbank gibt Preise für, für bestimmte ähm, Wertpapiere an, äh, gibt verschiedensten Akteuren äh, Geldmittel, die sie benötigten und ähm, setzt somit einen Preiskorridor fest, den die Marktteilnehmer auch akzeptieren, weil das System einfach krisennach ist. Werden wir gleich im Anschluss diskutieren. Das heißt, ich sage ja, wir können eigentlich sagen, dass erst seit der globalen Finanzkrise wir in der permanenten Krise sind. Und ähm, was wir hier sehen, dieser massive Anstieg der Bilanz, und ich bin, komme gleich zum Ende, ist ein Ausdruck tiefer und radikaler Unsicherheit im Finanzsystem. Also meine letzten beiden Folien. Einmal das Dilemma der Zentralbank. Das heißt, sie müssen die Zentralbanken sehen, sie müssen massiv Geld bereitstellen, sie müssen unkonventionell handeln. Gleichzeitig führt dieses unkonventionelle Handeln dazu, dass die Aktienmärkte immer weiter steigen und sich diese gigantische Blase, die Sie am Anfang gesehen haben, aufbaut. Wenn die Zentralbanken aber aufhören würden, kommt es sofort zur Krise. Das heißt, um diese Krise zu verhindern, muss das Schattenbankensystem gestärkt werden, kommt zu Blasenbildung und die Instabilität nimmt weiter zu. Ein Dilemma, in dem die Zentralbanken sich befinden. Das heißt, was die Zentralbanken gewisserweise machen, sie kaufen sich Zeit. Nicht sich, sie kaufen Zeit. Sie selbst sind nicht in der Lage, diesen, aus diesem Dilemma rauszukommen. Sie kaufen Zeit, und das ist jetzt mein Punkt für die letzte Folie, damit die Regierung aktiv handeln. Und das seit 15 Jahren. Leider haben die Regierungen bislang wenig darauf reagiert. Und ich deute jetzt mal Lösungen an. Das müssen wir natürlich gleich in der Diskussion nochmal wirklich ähm, auf Herz und Nieren prüfen und auch kontrovers diskutieren. Erstmal natürlich, es gibt keine einfache Lösung. Es ist äußerst komplex, komplex. Aber ich sage, es gibt Anfänge, und dann muss man im Prozess natürlich gucken, wie es weitergeht. Erstmal, das Schattenbankensystem muss eingeschränkt werden. Der Glaube an dieses freie, marktliberale System, was Liquidität bereitstellen wird und super funktioniert, ist vielgeleitet. Das Problem ist natürlich, wenn das Schattenbankensystem wirklich zurückgefahren werden sollte, was sich leider bislang nicht abzeichnet, könnte es sein, das müssen wir auch wieder diskutieren, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen abnimmt. Dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo alle Staaten notwendigerweise massiv äh, finanz, ähm, also investieren müssen, zum einen wegen Covid-19, aber demnächst auch hoffentlich äh, wegen der Transformation, gegen den Klimawandel und so weiter. Das heißt, es gibt eine hohe Schuldenlast und die Frage ist, wer nimmt dann die Staatsanleihen ab? Das heißt, ich sage, und das wird sehr kontrovers, ich glaube, wir müssen die rote Linie der verbotenen Staatsfinanzierung der Zentralbank hinterfragen. Wieso können die Zentralbanken, die Bank of England hat das gemacht, in der Covid-19-Krise hat gesagt, wir kaufen die Staatsanleihen unseres eigenen Staates auf. Wie läuft es zurzeit? Die Staaten geben Staatsanleihen auf, die Großbanken kaufen diese auf und kaufen sie eigentlich praktisch direkt weiter an die Zentralbank. Also nur zum Vergleich, die Bank of Japan besitzt fast 100 Prozent aller Staatsanleihen des japanischen Staates. Die EZB besitzt etwa 75 Prozent der Staatsanleihen der verschiedenen Staaten in der Eurozone. Wieso können sie die nicht direkt aufkaufen? Die Großbanken verdienen damit einfach gutes Geld. Drittens, aktive Fiskalpolitik, das ist das Nonplusultra. Es muss eine echte Nachfrage geben. Zentralbanken können dieses System nicht aus der Krise rausholen. Das kann nur eine aktive Fiskalpolitik, das heißt, es muss eine echte Nachfrage, und es bietet sich ja so dermaßen an mit den Klimaschutzmaßnahmen, die notwendig sind, mit dem Green New Deal, der gefordert ist, der noch viel größer sein muss als das, was bislang angedacht wird. Also die Nachfrage bietet sich einfach an, das sollte natürlich in Form von nachhaltiges Wachstum sein, da muss man auch wieder sich überlegen, was bedeutet das genau? Ich habe es mir ja hier genannt, eine Transformationseuphorie schaffen. Und dann muss die Transformation natürlich gerecht sein. Der Reichtum konzentriert sich gerade extrem bei den Reichtum. Ich habe hier echt bis 0,1 bis 0,01 Prozent, wo sich massiv Reichtum konzentriert. der ständig zu neuen Blasen führt, und ich bin jetzt wirklich gleich zu Ende, ähm, so, und dann, und das müssen wir auch kontrovers kontroversieren, ich glaube, man sollte auch die Pensionsfonds abschaffen und einfach eine allgemeine staatliche Rentenversicherung wieder einführen, weil diese Pensionsfonds haben natürlich das Problem, dass sie Geld für 30, 40 Jahre anlegen, die, was irgendwie Zinsen erschaffen soll, das was völlig unrealistisch und gerade und auch wieder weiter zu blasen führt. Fiskal und Geldpolitik sollten Hand in Hand gehen und jetzt auch noch mal einen letzten Punkt hat ja ähm, haben wir ganz am Anfang auch schon Jörg Haas hat das gesagt. Ich meine, dass deswegen, weil Zentralbanken so wichtig geworden sind. Diese demokratisiert, Demokrat, weiter demokratisiert werden müssen. Das heißt, wir müssen vielleicht auch die Neutralität der Zentralbank hinterfragen. Und damit stoppe ich meine Präsentation. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Joscha Wulweber